Jetzt werden wir sehen, wie ihr einen völlig neuen Schrei lernt. Meister Bori wird euch Mut beibringen. Das bedeutet Wirbelwind. Hull. Ihr müsst das mal tief in euch selbst hören, bevor ihr es zum Türen bündeln könnt. Der Boom. Der Und ja Weg Jetzt werden wir sehen, wie schnell ihr einen neuen Schrein meistern. Ah, der ja. Wolfgar wird euch den Wirbelwind sprung vorführen. Anschließend seid ihr dran. Meister Bori, Max. Jetzt stellt euch neben mich. Meister Bori wird das Tor. Durchquert es mit eurem Wirbelwind-Sprint, bevor es sich wieder schließt. Macht es genauso? Max, Fuß! Vom Krachenblut geht zu Meister Bori. Okay, man das jetzt... Kommt, Drachenblut, Geht zu Meister Bori. Ich hab's durchgeschafft. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwunsch. Versucht es noch einmal. Atem und Konzentration. Gute Güte. Hey, uh! Ist das Die schon alles? Ja. Noch einmal. Mir zur Seite? Kommt Drachenblut. Ach sieh. Ah, Wirbelspritz. Das war ausreichend. Ich bin meister Bori. Bleibt bei mir und bereitet euren Wirbelwindspritz. Es ist erstaunlich, wie schnell ihr einen neuen Tum erlernt habt. Bisher kannte ich die Fähigkeiten eines Drachenblutes nur aus Geschichten. Die Götter haben euch diese Gabe nicht grundlos verliehen. Es liegt an euch, herauszufinden, wie ihr sie am besten nutzt. Ihr seid jetzt bereit für eure letzte Prüfung. Holt das Horn von Jürgen Windrufer, unserem Gründer, aus einem Grab im uralten Gotteshaus von Ustengraf. Bleibt dem Na, Weg toll. der Stimme treu. Dann werdet ihr wiederkehren. Weg der Stimme. Zweifelsohne das Erscheinen eines Drachenblutes zu diesem Zeitpunkt ist kein Zufall euer Schicksal ist sicherlich mit der Rückkehr der Drachen verknüpft ihr solltet euch darauf konzentrieren eure Stimme zu stärken dann wird euer Weg bald frei sein Gut, dann werdet ihr bereit sein für das was noch kommt Drachen haben den Schrei schon immer beherrscht. Die Sprache ist wesentlicher Bestandteil ihres Wesens. In der Sprache der Drachen gibt es keinen Unterschied zwischen Wortgefechten und physischen Kämpfen. Schein ist für Drachen so natürlich wie Atmen oder Sprechen. In mythischen Zeiten, als die Sterblichen in großer Not waren, gewährte uns die Göttin Kynareth die Fähigkeit, wie Drachen zu sprechen. Die meisten Sterblichen brauchen jahrelange Ausbildung, um auch nur den einfachsten Schrei erlernen zu können. Tja. Aber ihr tragt die Drachensprache in eurem Blut und könnt sie beinahe mühelos erlernen. Naja, mühelos das ist was anderes. Fünf. Unser Anführer Parthonax lebt allein auf dem Gipfel des Halses der Welt. Wenn eure Stimme den Weg öffnen kann, dann wisst ihr, dass ihr bereit seid, mit ihm zu sprechen. naja ja. Wie gesagt, ihr werdet wissen, dass ihr bereit seid, wenn eure Stimme den Weg zu ihm öffnet. Ja. So, wo müssen wir jetzt hin? Christmarker. Darüber müssen wir. In das Hohen von jugend Windrufer in deinem Besitz. Der Himmel euch Okay, da, da werde ich aber erstmal bevor wir dahin aufbrechen werde ich aber erstmal noch Zug nach Weißlauf und dort bei den Gefährten ein bisschen weitermachen und dann können wir nochmal ins Gebirge aufbrechen. Okay. Na dann würde ich mal sagen, einmal eine Schnellreise, nach Weißlauf, und dann mache ich eine Aufnahmepause, und danach können wir mit ein paar aus Weißlauf. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur Na, euch was? persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr könnt der Wahrheit nicht entkommen. Ihr könnt dem wahren Drachenblut nicht entkommen. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Das war vielleicht mal ein Jetzt ist der Checkpoint vor den Kämpfen. <lacht> Nein. Das muss doch mal sein. Ich habe es noch alle. <lacht> ne ich habe es nicht mehr alle. Ich möchte einfach angreifen in der Stadt. Ich habe alle noch. Schreie noch. Ich habe nach euch gesucht. Ich soll euch etwas liefern, aber nur euch persönlich. Lasst mal sehen. Das war's dann wohl. Ich muss los. Ihr könnt der Wahrheit nicht entkommen. Ihr da. Hier das wird das Drachen, Drachen genannt. Da ja, wird's mit denen geredet haben. Eure Lügen stoßen auf taube Ohren, Betrüger. Das wahre Drachenblut kommt. Ihr seid nichts als sein Abklatsch. ja. Alle werden Zeuge von Fürst Mirax erscheinen werden. Keiner wird sich ihm in den Weg stellen. Muss das jetzt sein Und was Essen, was Gesundheit herstellt. Nee Knuspern. Mein lieber Scheu, der muss auch viel die muss viel fressen, um dir gesund zu werden. Noch mehr Angreifer hier. Wollte ich einfach von Kutisten angegriffen? Kutistenrube? Ist viel wert? Oha. Können wir wertvoll verkaufen, Am erstmal brauchen müssen wir schlafen. Erstmal äh, müssen wir Bücher anonymer Brief Gut, Befehle. Geht in Rahmenfest und boots der Notweit. Bringt sie nach Windhelm und beginnt mit eurer Suche. Tötet das falsche dort. Könnt als Max, bevor sie ihr so style erreicht. Kehrt mit den Nachrichten eures Erfolgs zurück. Dann wird Mirak sich erkenntlich zeigen. Aha. Hier haben wir schon Kopfgeldige auf uns. Wer auch immer dieses Schreiben findet, ich bitte... Um Hilfe, eine Gruppe Totengeschwörer experimentiert mit gefährlicher Magie, um Horden von Zombies auferstehen zu lassen. Ich fürchte ungewollte und unwiderrufliche Konsequenzen. Ich wurde aus ihren Studien ausgeschlossen, als meine Warnung ihrer Dummheit von Toleranz stieß. Das Ritual zur Beschwörung dieser grässlichen, nicht kontrollierbaren Kreaturen steht kurz bevor der südlichen Ecke Himmelsrands. Wir müssen aufgehalten werden, bevor es zu spät ist. Na toll. Aber erstmal ab zu den Gefährten. Wir greifen uns keine weiteren Leute an. Ja, gut, durch die Bunterkünfte rennen. Wartet, ich kenne euch nicht. Ja, sicher. Hm, diese Rüstung ist nicht schlecht. Nein, ist ein ja. zu den Gefährten. Ist und Ich hätte Isgramors Kraft und mein Bruder seine Intelligenz. Das sagst du mal wieder. Geht es euch nicht gut, Schätzchen? Ihr seht etwas krank aus. Ich kann ein bisschen schlaf In manchen Nächten träume ich von dem Eben von Sofengarten. Da waren mal die Quartiere? Kommt zu mir, wenn ihr Fragen habt. Ich kenne unsere Geschichte mittlerweile fast so gut ja, wir Sturm, Schlaf. Nachmittag als halt aufwachen. Sie schläft nicht. Wie fühlt ihr euch? Ich fürchte, ihr könntet krank sein. Ich war das neueste Ach, Mitglied das, der Gefährten, bis ihr kamt. Aber das ist schon in Ordnung. So kann ich euch immer, immer noch da. vertraut machen. Na schön, was denn? Begleiterbefehle. Du, gibst, du bist im Befehlsmodus. Um deinen Begleiter einen Befehl zu teilen, bewege die Zielhilfe. Bis ein Befehl erscheint und drückt dann ihr, e, um den Befehl zu erteilen. Okay. Was braucht ihr? Angriff? Gut, dann muss ich mal aus. Muss ich mal aus ausruhen. Kannst du schlafen legen? Ich gebe euch Deckung. Ich stehe nicht. zu eurer Verfügung. Okay, das ist die Stahlschmerz. Können wir vielleicht eine bessere Waffe geben. Die Axt Weißlauf, die kann sie doch mal... kannst sie doch mal nehmen. Gesegnet 200, den wir eh nie... Wir eh wahrscheinlich nicht mehr brauchen. Bei ihr ist es so gut auf Karom. Ach, ist ein Lauf, die behalte ich erstmal noch. Geht ihr voran? Schon Schwer das Schwerthaus, das da. So, ich werde mal wieder eine kurze Aufnahmepause machen. Dann machen wir danach weiter. Ähm, hier erstmal bei den Gefährten. So, und lassen wir erstmal außen vor. Das können wir machen. da mal gucken, wer uns angegriffen hat. Wir hatten hier noch Sachen bei den Gefährten, wenn ich das richtig sehe. Zur Klinik müssen wir auch noch irgendwann zurück. Banditenlager, das können wir auch noch machen. Vampire, okay, er Vampir, okay. äh, ist so Da sag nur noch hier Okay, für den jahr das ich glaube das müssen wir das machen wir als nächstes können wir mal hier nachgucken Und dann hier so die quest die ich als nächstes machen würde gut na dann bis gleich das neue schwert so ich werde dann mal was haben wir nach der nach der Aufnahmepause muss man gucken äh. ah ja das ist eine Abschrift des geschäfts äh ja, Kupferkiste genau das wird man machen wir würden mal die Vergiftungsquest mal nachfolgen. Auftrag des Königs. 24 ist auch nicht schlecht, die Hammer, die dort auf dem Boden liegen. Aber wenn und ich des etwas daran ändern, Ich nehme einfach mal mit. wir müssen wir hin zur so, Taverne stimmt okay das die ich dann tun wir mal für den was wer war das der Schatzmeister oder wer war das? Der benutzt der, der, der, der, der alte, der uns beauftragt hat für den Jaul. Haus Graumene. Nein, da gehen wir noch nicht rein. Tempel. Auch der Tempel Kampfgeborene am Renzhaus Das war doch relativ zentral. achso, ich da, hab gerade Ich meinte gerade Ulfried gelesen zu haben, und der ist da. Ihr wahrscheinlich kennt er und der Tempel. Die Zukunft, von Die Zukunft. Oh, ist zwar ein hübsches Dörfchen, aber auch ein langweiliger Dienstort für eine Wache. Wenn zumindest ein Wache ja. angreifen das aus Kronilner. Gehen nur vielleicht noch einen rein, das ist interessant. Dieses unerträgliche War mit uns rein. Tempel. So, sag mal, wo waren das? Steckt mich bloß nicht an. Wartet. Ich kenne euch das. Wo waren die Gaststube? Ich glaube wir im Kreis. Weiter unten. des großen Seid ihr oft im Natürlich Das wurde schon wieder. Ah, hier, hier müssen wir ein. Kopf vergessen. Hier findet eigentlich jeder etwas. Sagt Bescheid, wenn ihr irgendwelche Fragen habt. Ich bin so froh, dass wir Freunde sind. Ich habe etwas für euch. Hier. Das Buch? Ah, hier. Schäbige Haube? Äh, was? Warum? Null Rüstung, ein Wert, null okay, warum. Nee, hey, was soll denn das? Abschrift des Geschäftsbuchs. Okay. Ich habe Heilmittel für gewöhnliche. Lesen. Okay. Wer könnte. Wer könnte verdächtig sein? Kommandant Kajus, Zaubertank der Ausdauer. Einsichtsgürtel, Zaubertank der Stärke. Lydia? Aha, du hast einen Zaubertank der Stärke. Am Ende ist Lydia die Böse. <lacht> man kann ja nicht hoffen. Einiger die Zaubertank des Volltreffers. Ein Zaubertank der höchsten Heilung. Krankheitsheilung. War nichts Besonderes der Magik, Zauberdunkel gesteigert. Ein großer Gift, das war der Priester von alkai der Gift stellt. Waffenschmieder. das, halt so, das Waffenschmieds. Weitläufer. Zauberdunkel des verzauberten Würzes. Heilung, Falschen. Gift des langleidens. Der Notsteilbursche. Das könnte auch sein. Aber dann dicker aus der Zauber des Ritters. Entweder war es der Steilbursche oder der Priester. Steilbursche oder Priester. Nicht so gewöhnliche Leiden. Sagt Bescheid, wenn ihr meine Hilfe. War hier im Stall? Mädchen, Hunde, Alter, es gibt mit dem ich nicht so wusste so Wir, Wir würden natürlich eher den Priester verdächtigen, aber. Wir würden erstmal bei dem. Erst gut mal beim Stall nach. Ich hoffe, ich kriege für diese Nebenquest noch ordentliche Summe Geld. Wir kommen uns dann beim Stall irgendwie ein schönes Pferd von Leisten. Da ist der Stall. Meine Abkürzung. Nee. Ich hab ein Mädel wie ihr braucht bestimmt ein Schlachtroß. Äh, ja, aber reitet schnell wie der Wind. Kein Geld. ihr ein pferd dann redet mit meinem vater skulva ist eine andere frage ich fege und schaufle hauptsächlich habt ihr damit ein problem ja war wie ist der <lacht> Notsteilbursche. nicht das Gifte des langen Leidens. Vater sagt, ich sei nicht klug genug, um Stallmeister zu werden. Vielleicht eines Tages. Okay. Muss ich mal damit konfrontieren, oder? Nur eines ist besser, als ein schnelles Schlachtrost zu reiten. Schnelle Schlacht Aha. Um über den Feind hinweg zu reiten. Da liegt doch jemand. haben wir da eine Tür. Du siehst du Dietrich. Ja, ist so eine optische Natur und das brauchen wir nicht, das liegen. Was? War. Erstmal die Notiz durchlesen. Aha. Mich, wie war das? Ich muss hier noch ein bisschen warten. Mich auszuwählen war eine kluge Entscheidung, das Dunkelelfen. Von den Nahrungen abgesehen kann ich problemlos als Stallbursch durchgehen. Ich sage dem Ladenbesitzer, dass mich ein wildes Pferd abgeworfen hat und ich mit dem Gesicht voran in Gestruck genannt bin. Ich bin ein kluges Kärchen. Die anderen Banditen machen sich immer über mein Gesicht lustig und sagen sie aus wie ein Neugeborenes. Aber für derartige Aufträge erweist sich dieser Umstand als recht nützlich. Nachdem sie gesehen hat, wie gut der Elf zahlt, wird die gesamte Bande schon bald nach Rasiermessern Ausschau halten. Aha. Apropos. Ich soll den geheimnisvollen Wohltäter im Stall und nicht im Lager der stillen Monde treffen. Keine Ahnung warum, aber er hat gesagt, dass es für den Fall, dass mich jemand verfolgt, am besten wäre, wenn... Ich in meiner Rolle bleibe, bis ich die Stadtstore weit hinter mir gelassen habe. Nun hoffentlich schleicht er sich nicht an mich heran, während ich warte. Im letzten Mal habe ich mich fast eingenäst. Aber klug wie ich nun mal bin, habe ich mir dieses Buch gekauft, um ihn zu finden. Die Sache ist nur, dass ich beim besten Willen nicht darauf komme, wie es funktioniert. Für einen harten Kerl wie mich ist das nur eine Frage der Zeit. Aha Herr ja, Stallmeister, ihr habt dann ein Problem Ich habe die... Wollt ihr Rekorde brechen oder Knochen? Meine Biester können beides Reitet schnell wie der Wind Das fährt stehen ist glaube ich keine so gute Idee und dann können wir hier nicht mehr am Zug nach Weißlauf. Okay. Wo sollen wir jetzt hin? Ja, das vorne bringen wir später vorbei. Das machen wir später. Ich würde mal sagen, wir berichten Ah, untersucht das der Lava, stille Munde Okay Wo ist dies? Ich habe ja gerade mehrere Questmarker ich die mal gerade eben, ja damit ich mich konzentrieren kann, eine Quest. Das Lager ist hier und das ist ein bisschen weiter außerhalb von Weißlauf. Das würde ich hoffen. durch Wenn wir uns weiter holen wir uns diese Jahre, äh Jahresmörder. Falls sie sind, falls nicht der Priester doch schuld ist. Achso, weil... Ah, Krabbe. Ah, das gibt's essen. Bringt <lacht> ja auch nicht mehr. Krabbenfleisch. Jam. Was sind hier los? Das ein Feuer, da will ich aber nicht hin. Gleich da. Das muss ungefähr hier sein.